Jetzt ist es offiziell, US-Präsident Biden will eine zweite Amtszeit im Weißen Haus. Der 80-jährige Demokrat hat seine Kandidatur bei der Wahl 2024 heute angekündigt. Als wahrscheinlich gilt, dass Biden dann erneut gegen seinen Vorgänger Trump antreten wird. US-Wählerinnen und Wähler aber sind skeptisch. Umfragen zufolge ist eine Mehrheit von Biden nicht überzeugt. Über Bidens erneute Kandidatur hat mein Kollege Ingo Zamperoni am Abend mit dem Politologen Jascha Munk gesprochen, Mitherausgeber der Wochenzeitung Die Zeit. Guten Abend, Herr Munk. Schönen guten Abend. Überraschend kam die Ankündigung von Joe Biden ja nicht. Aber selten war eine erneute Kandidatur eines amtierenden Präsidenten so umstritten, vor allem wegen des Alters. Mit welcher Hypothek startet Biden in diesen Wiederwahlkampf? Ja, es ist natürlich eine Hypothek, er wäre am Wahlabend 82 Jahre alt, er wäre an seinem letzten Tag im Amt 86 Jahre alt. Äh, dieser Job ist unglaublich anstrengend, er altert wahnsinnig. Äh, und das ist eine Sorge, die Wähler natürlich haben. Äh, gleichzeitig äh, ist Joe Biden in den ersten zwei Jahren ein relativ erfolgreicher Präsident gewesen. Und es gibt äh, innerhalb der Partei keine wirklich glaubhaften, wahrscheinlichen Alternativen, Deshalb sieht es auch danach aus, als ob er tatsächlich zum demokratischen Präsidentschaftskandidaten werden würde. Aber sollte sein Konkurrent bei den Republikanern dann nicht Donald Trump heißen, sondern ein sehr viel jüngerer Antreten, wie etwa der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, würden die Demokraten da nicht buchstäblich ziemlich alt aussehen? Sie würden sicherlich alt aussehen. Sie werden auch so alt aussehen. Wenn der Kandidat tatsächlich Donald Trump wird, dann wird das das älteste Präsidentschaftsanwärter fällt in der Geschichte Amerikas, das macht Joe Biden angreifbar, falls der Kandidat der Republikaner Donald Trump heißt. Es macht ihn natürlich noch einmal angreifbarer, falls es ein anderer Kandidat wird. Gleichzeitig sind die beiden politischen Parteien in den USA momentan so stark von Extremisten geprägt, besonders bei den Republikanern. Und Joe Biden, im, zum Teil aufgrund seines Alters, aufgrund des Faktes, dass er nie wirklich auf Twitter zugange war, dass er nie äh, der progressivsten äh, Kreise der Demokraten angehangen ist, äh, erscheint weiterhin relativ moderat, erscheint weiterhin als jemand, äh, mit dem Durchschnittsamerikaner äh, relativ gut umgehen können. Und äh, das wird ihm selbst gegen ein Ron DeSantis einen gewissen Vorteil verschaffen. Also das Alter ist ein großer Nachteil, aber auf paradoxe Weise in bestimmter Hinsicht auch eine Stärke. Und doch sind äh, demokratische Kandidaten immer sehr gut gefahren, wenn sie die Euphorie eines Neuanfangs hatten. Das war bei Bill Clinton so, das war dann auch bei äh, Barack Obama später so und äh, 2020, da wollten gerade die jüngeren Demokraten ja einen jüngeren, sie sagen es, einen fortschrittlicheren Kandidaten, progressiveren, und haben dann letztlich dann doch mit der geballten Faust Biden gewählt, um immerhin dann weitere Fähre Trump zu verhindern. Die Frage ist aber, werden die das 2024 dann nochmal tun, selbst wenn Biden wieder der Kandidat ist? Naja, ein Teil des amerikanischen politischen Systems ist, dass es eben nur zwei politische Parteien gibt. Das heißt, die Koalitionen müssen immer sehr breit sein. Ähm, als es äh, in 2019, 2020 darum ging, äh, den demokratischen Präsidentschaftskandidaten zu küren, äh, versuchten die meisten Kandidaten, auch wenn sie historisch relativ moderat gewesen waren, Twitter nachzulaufen, der progressiven Linken nachzulaufen, so weit nach links zu gehen wie möglich. Sie dachten, da wäre die demokratische Wählerschaft. Und äh, doch hat Joe Biden, der moderateste, der älteste dieser Kandidaten, äh, letztlich in den Vorwahlen die Nase vorn gehabt äh, und es geschafft, diese Koalition zusammenzuhalten. Ähm, ich denke, das könnte ihm auch 2024 äh, äh, klappen. Ähm, äh, die Koalition äh, hält bisher zusammen. Und ob es jetzt Donald Trump oder Ron DeSantis ist, der von Republikanern antreten wird, sind das Kandidaten, deren Unterschiede zu Joe Biden so klar sind, und die so extrem aufgestellt sind, dass viele dieser Wähler doch auch wieder nochmal mit der geballten Faust in der Tasche Joe Biden wählen könnten. Aber Joe Biden war ja als Brückenbauer angetreten, der die Seele Amerikas heilen oder eben auch retten wollte, so hat er es formuliert. Und, ähm, und gerade bei den Wechselwählern oder auch moderateren Republikanern sagen trotzdem viele, er ist viel zu sehr getrieben von der extremeren Linken in gewisser Weise, so man das in den USA eben auch so sieht. Ist ihm das also doch nicht so gelungen, wie er das vielleicht wollte, die Polarisierung im Lande zu ähm, heilen in gewisser Weise? Die, die Polarisierung im Land ist sicherlich nicht geheilt worden in diesen, in diesen Jahren. Ähm, äh, viele von uns hatten die Hoffnung, dass die Niederlage von Donald Trump dazu führen würde, dass Trump aus der Politik aussteigt, dass die Republikanische Partei einigermaßen in die gesellschaftliche Mitte zurückkehrt, dass sie zumindest die eklatanten Angriffe auf die äh, Demokratie nicht weiter mitmachen würde. Äh, und das ist sicherlich nicht eingetreten. Ich bin Momentan in Arizona, wenn man sich anschaut, auf äh, welche extreme Weise hier äh, die übrigens republikanischen äh, gewählten Offiziellen äh, angefeindet werden, die die Wahl hier 2020 gewährleistet haben, äh, die äh, nicht versucht haben, für Trump irgendwelche imaginären Wählerstimmen zu finden, um ihn zurück ins Präsidentschaftsamt äh, zu schicken, äh, dann sieht man, wie extrem äh, die Polarisierung weiterhin ist. Äh, Joe Biden hat es geschafft, ähm, doch ein paar größere Gesetzesvorhaben mit auch ein paar Stimmen der Republikaner äh, durchzusetzen. In, das ist ein kleiner Erfolg, ähm, aber dass sozusagen die, die Genesung der amerikanischen Seele, der Seele der amerikanischen Demokratie, die er versprochen hatte im Wahlkampf, nicht eingetreten ist, äh, das ist äh, offensichtlich. Äh, inwiefern das sein Fehler ist und inwiefern das sein, äh, sein Fehler gesehen wird, und inwiefern das das Resultat breiterer gesellschaftlicher Kräfte und natürlich des Treibens von Donald Trump ist, das sei dahingestellt. Ich glaube, die meisten denken immer noch, dass Joe Biden zumindest einigermaßen versucht, den Laden zusammenzuhalten, auch wenn sich sicherlich viele konservative und auch viele moderatere Demokraten wünschen würden, dass sie sich manchmal auf klarere, auf wirksamere Weise von der linken Seite der Partei äh, abseilt. Nun hatten aber viele erwartet, dass Biden so etwas wie ein Interimspräsident sein würde. Eine Amtszeit, dessen Job war, Trump zu verhindern, das ist ihm ja gelungen, um dann aber nach vier Jahren den Platz für jemand Jüngeres zu räumen. Etwa Vizepräsidentin Kamala Harris. Warum ist das nicht geschehen? Ne, zum einen war es, glaube ich, nie besonders realistisch, dass ein Politiker, dem natürlich auch die Macht gefällt, nach Jahrzehnten in denen er sich nach diesem Amt gesehnt hat. Joe Biden ist das erste Mal 1988 für dieses Amt angetreten und dann nach einer Legislaturperiode einfach nach Hause geht. Das hielt ich persönlich nie für besonders wahrscheinlich. Aber der zweite Grund ist einfach das Manko an Alternativen. Kamala Harris war die natürliche Nachfolgerin, auch weil sie einfach Vizepräsidentin ist. Sie ist aber in Umfragen konstant, um einiges weniger beliebt oder um es weniger freundlich zu sagen, noch unbeliebter als Joe Biden. Äh, auch andere jüngere Kandidaten in der demokratischen Partei haben es nicht geschafft, äh, die Art von Enthusiasmus äh, zu inspirieren, äh, die es für einen Barack Obama gab, die es damals für einen Bill Clinton gab. Und deshalb äh, sehnen sich viele demokratische Wähler nach einer inspirierenden Figur, nach einer jüngeren Figur. Aber die scheint es momentan einfach nicht zu geben. Und deshalb ist Joe Biden, sagen wir mal, die beste von vielen mittelmäßigen Alternativen. Das klingt jetzt aber nicht gerade begeisternd für einen Wahlkampf, wenn man so die beste der mittelmäßigen Alternativen ist. Warum ist es nicht gelungen, dann jemanden vielleicht aufzubauen, der so eine Euphorie vielleicht auch entfachen könnte, Wohl wissend, dass das Alter ja auch stets eine Rolle spielen würde, zumindest in der Debatte? Dafür gibt es, glaube ich, zwei Gründe. Der erste Grund äh, ist, dass die Demokraten in den letzten paar äh, Jahren, Jahrzehnten nicht besonders gut abgeschnitten haben, gerade wenn es zum Beispiel um Wahlen zu Gouverneurs, äh, zu Gouverneuren in den Bundesstaaten ging. Äh, das sind äh, ähm, Ämter, von denen äh, historisch oft Präsidentschaftskandidaten kommen. Da können Leute sich behaupten, können äh, Erfahrungen der, der Exekutive äh, sammeln, können sich auch in den Medien in Szene setzen. Und da gab es nicht besonders viele Demokraten. Äh, deshalb ist äh, das, was man in, den, in Amerika die Bench nennt, also sozusagen die ähm, die Leute, die äh, darauf warten, vielleicht eingewechselt zu werden, äh, nicht besonders gut und nicht besonders äh, tief. Der zweite Grund würde ich sagen, ist, dass ähm, äh, die Welt der demokratischen Partei äh, ideologisch relativ eng geworden ist. Dass es viel Angst davor gibt, irgendwie das Falsche zu sagen und dann dafür sofort zur Rechenschaft gezogen zu werden. Und deshalb sind gerade viele jüngere Politiker äh, so verkrampft, äh, haben sie so viele äh, Schwierigkeiten, klipp und klar mit den Wählern zu reden, äh, dass es schwer ist, dann Charisma zu entfalten. Wir sind gespannt, wie das Rennen 2024 ausgeht. Herr Munk, Johns Hopkins University, Politikwissenschaftler und Mitherausgeber der ZEIT. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Vielen schönen Dank.